Bist du musikalisch? Nein, voll nicht. Mm -mm, nicht so nein. Ich selber nicht, nein, gar nicht. Nein. Es geht, also ich singe gerne, aber sonst nicht so. Nicht wirklich. Nicht wirklich, also ich lausse schon Musik, aber selber Musik machen mache ich nicht. Plato. Ähm, vielleicht habe ich das Rhythmusgefühl schon, aber ich, äh, ich habe früher gespielt, aber jetzt nicht mehr. Mein Lehrer hat das immer gesagt, ich habe jetzt wirklich keine Flair für Musik. Ich habe kein Taktgefühl. Weil ich es halt noch nie richtig geehrt habe. Ja, da ich mich eigentlich nicht so gut mit Musik auskenne, also eben, ich mache es nicht selber. Also ich nicht Was das. heisst überhaupt, musikalisch sein? Sind Leute, die von sich behaupten, unmusikalisch zu sein, wirklich unmusikalisch? Psychologin Lola Kadi hat eine Umfrage gemacht mit ihren Studenten. 17% haben angegeben, dass sie unmusikalisch sind. Mit denen hat sie nachher einen Test gemacht, wo es darum gegangen ist, Melodien und Töne voneinander zu unterscheiden. Wenn man die Resultate dieser Tests mit den Kontrollgruppen vergleicht, kommt man auf ein überraschendes Ergebnis. Wie erwartet sind die Studenten, die AG haben, unmusikalisch zu sein, tendenziell etwas schlechter. Der grosse Durchschnitt befindet sich aber im Normalbereich. In der Studie haben wir auch nachgefragt, wie sie zu Musik stehen. Dabei ist aufgefallen, dass sie sich als unmusikalisch bezeichnen, weil sie glauben, dass sie nicht singen können. Wie gut können durchschnittliche Laien tatsächlich singen? Psychologe Simone de la Balla hat untersucht, wie gut durchschnittliche Leute singen können. Für das ist er auf die Straße gegangen und hat Leute gefragt, ob sie ihm nicht das Geburtstagslied vorsingen können. Die Aufnahmen hat er nachher verglichen mit welchen von professionellen Sängern. Das Ergebnis? Sie sind etwas schlechter, aber niemals so, wie man gedacht hat. Man stellt sich das so vor. Da ist über der Durchschnitt. Die meisten sind eher drunter. Dann kommt eine grosse Lücke und nachher kommen Profisänger. Es sieht aber tatsächlich so aus, dass das Ganze ein einheitlicher Bogen ist. Die meisten treffen die Töne recht gut und Profisänger sind einfach noch ein bisschen besser. Durch das, dass wir heute sehr produzierte Musik hören, haben wir eigentlich keinen Vergleich, was normal singen heisst. Man hört dann wieder mal über normal singen, wenn das Playback von Britney ausfällt. Es gibt aber wirklich unmusikalische Menschen. Und zwar redet man dort von Amusie. An musische Leute können Töne oder Melodien kaum voneinander unterscheiden. Also diese Melodie und diese Melodie tönen gleich für sie. Wenn du gerade Probleme gehabt hast, um die beiden zu unterscheiden, geh doch auf tonedeftest.com. Amusische Leute haben amigs Problem, um eine Frage von einer normalen Aussage zu unterscheiden. Sonst haben sie aber keine Einschränkungen. Sie gehören genauso gut. Ihr Hirn verarbeitet Musik einfach anders. Tests im EEG zeigen, dass falsche Töne und Melodien auch einen Reiz bei amusischen Leuten auslösen. Das Problem dabei ist, dass die Reiz nur im Unterbewusstsein wahrgenommen werden und nicht bis ins Bewusstsein kommen. Durch das viele Musik hören, sind wir alle sehr, sehr musikalisch. Wir hören heute extrem viel Musik. Spätestens seit dem MP3-Player haben wir andauernd Musik im Ohr. Beethoven hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht so viel Musik gelistet wie wir bis 30. Der Daniel Levitin hat Tests gemacht, um zu sehen, wie gut, dass wir Musik erkennen. Können. Für das hat er Ausschnitte genommen aus bekannten Liedern und die sehr kurz laufen lassen. Er hat gemerkt, dass wir nur ein Fünftel bis ein Zwanzigstel Sekunde brauchen, um einen Song zu erkennen. Versuchen wir doch, das gerade mal mit dir. Song. Eyes. Song 2 Song 3 Bei den Test ist kein Unterschied aufgefallen zwischen Musiker und Musikhörer. Genau so verhaltet sich das auch, wenn es um das emotionale Verständnis von Musik geht. Singen, Tanzen oder das Instrument beherrschen. Das kann man doch alles lernen. Wenn du nicht gerade am Musik bist, dann bist du heutzutage sicher musikalisch. Danke vielmals fürs Schauen. Wenn ihr mehr über den Sinn von Musik wissen könnt, klickt dann auf das Video. Wenn ihr mehr über meinen Kanal erfahren ich kann ich euch einen Link hier unten im Beschreibenden geben. Vergesst nicht zu mir folgen. Bis bald.